Ich nehme euch jetzt mal mit auf den Weg und gehe mit euch zusammen auf diese Wissensreise und erarbeite mir das mit euch zusammen. Heute sind wir in Köln und auf dem Weg zu einem Café, wo ich gleich Verena, Angelina und Farah von Mädelsabende treffen werde. Die haben einen Instagram-Kanal und da reden sie so ein bisschen über gesellschaftlich relevante Themen, was sie so persönlich bewegt. So ein bisschen kontroverse Sachen. Und das finde ich interessant, weil wir heute mit denen über Themenwahl sprechen wollen. Was macht es aus, Themen auszuwählen? Wie geht man da so ran? Die sind gleich da, deswegen beeile ich mich jetzt. Hallo, ja. Wir labeln uns eigentlich immer als ein Orientierungsformat. Wir versuchen jungen Frauen Orientierung zu geben. Ihr macht das ja alles auf Instagram. Als wir gestartet sind, gab es das eigentlich noch gar nicht. So dieses Storytelling auf Instagram, Themenwochen gab es noch nicht. So ist halt damals diese Idee entstanden, eben zu versuchen, relativ klassisch journalistisch zu arbeiten. Rumänien ist seit 2007 Teil der EU und dementsprechend dürfen Rumänen und Rumäninnen natürlich auch nach Deutschland zum Beispiel ziehen, um da zu arbeiten. Der Mitarbeiter hat gesagt, dass Anscheinend bekomme ich den Vertrag nicht, weil ich rumänischen Ausweis habe. Also Ich würde schon sagen, dass wir da ein einzigartiges Produkt sind. Wir wollten ja in dieser Beauty- und Trash-Welt, Werbewelt, einfach was Sinnvolles anbieten. Also es ist einfach, du kannst direkt mit der Community in Kontakt treten. Und so ist man im direkten Austausch mit den Leuten und kann ähm, sofort auch reagieren einfach. Also im Prinzip kann ja alles zum Gegenstand in Bildungsprozessen werden. Also wenn der Zugriff über das Web passiert, dann sucht sich das Subjekt, das sich bildet, sucht sich sein Video. Und das findet schon auch sein Video. Und das können aber von zehn Subjekten eben zehn unterschiedliche Videos sein. Von daher ist es ganz schwer, da eigentlich äh, steuernd eingreifen zu wollen, weil das ist ja genau das, was über das Web möglich ist. Also, dass ich eben gucke, was mich interessiert und wer mich da anspricht. Könnt ihr jeder für euch mal eine Lieblingsstory oder ein Lieblingsthema, was ihr behandelt habt, anreißen? Für mich äh, im Jahr sind immer die bewegungssten Wochen eigentlich Brustkrebs und äh, mhm. Gewalt an Frauen, weil das wirklich sehr harte Themen sind, auch im Community Management und da haben wir wirklich das Gefühl, wir haben Impact und deshalb sind das für uns die härtesten Wochen, aber auch die schönsten. So bevor wir das Haus verlassen, muss ich natürlich hier ein bisschen was drauf tun, weil sonst zieht es da oben. Wir einmal tief. Ja, und später kommt da eben die Infusion drüber. Die Stühle hier sind super bequem und ich habe meine Kücheldecke dabei. Bei mir war es äh, die Woche Leben mit Behinderung, weil das ein Thema war, mit dem ich mich vorher noch kaum beschäftigt habe, wo ich einfach sehr viel dazu gelernt habe, aber auch gemerkt habe, dass mein Wissen, das ich erarbeite, auch dann bei denen landet, die das Ganze sehen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn Mari das Downtown da so nicht hätte. Wir sind dadurch, würde ich sagen, viel zusammener als Familie Bei mir war es tatsächlich die Woche Altern. Also da habe ich verschiedene Aspekte versucht abzudecken und bin unter anderem einen Tag in ein Altersheim gegangen und habe da einfach mal geguckt, wie leben die Leute. Und das war zum Teil sehr ergreifend, aber auch sehr lustig. Und man hat sich auch viele Fragen gestellt, so übers eigene Älterwerden. Und ich habe da ein Interview mit meinem Opa in der Woche gemacht. Der ist vor einigen Monaten verstorben und das ist dann natürlich auch sowas, was, was man irgendwie mitnehmen kann, ja. Machst du dir auch Gedanken über deinen, deinen eigenen Tod? Ich weiß, dass er kommt. Und ich nehme das entsprechend zur Kenntnis. Aber ich mache mir keine großen Sorgen. Es ist ja auf eurem Kanal so, dass ein Thema meistens einen festen Presenter hat, der durch das Thema leitet. Ist da irgendwie so eine Form von... Äh, interner Rotation, wer was wann macht. Je nachdem, wo das Thema herkommt, manchmal macht es eben Sinn, dass jemand das Thema macht, der oder die sich schon sehr gut damit auskennt. Manchmal ist es auch so wie bei mir damals mit der Themenwoche Leben mit Behinderung, wo es eben ein Thema war, womit ich mich gar nicht auskannte, was es dann eben spannend gemacht hat zu erarbeiten, und um das halt eben auch so rüberzubringen. Ich habe jetzt als Beispiel ähm, in einer Mütterwoche, habe ich mir gedacht, ähm, wie kann ich an das Mutterthema mal, weil ich selber nicht Mutter bin, mal von der anderen Seite ran und habe mir einen Babysinn. Simulator ausgeliehen. Das ist dann ganz spannend, weil man wirklich so über Tage die Leute mitnehmen kann und eben bei diesem Prozess sie teilhaben lässt. So, wir wollten jetzt eigentlich einen Film mit Popcorn gucken. Wird leider nichts, ich bin auch schon hier mit der Abendmaske. Ähm, Ihr hört das Schreien. Es geht los! Also quasi ein Hardcore-Tamagotchi einfach eine Woche lang <lacht> zu begreifen. <lacht> Das Geniale bei Webvideos ist ja auch, sie äh, sind quasi in diesem riesigen Ozean des World Wide Web vorhanden und sie können da auch quasi latent erstmal eine ganze Weile sein. Es ist ja kein lineares Medium, das jetzt ausgestrahlt wird und dann ist es verglüht und wir können nicht mehr darauf zugreifen, sondern es kann da mit einer hohen Latenz auch eine ganze Weile warten. Also, wir haben das oft genannt Special Interest, also nicht nur so die klassischen zentralen Themen der politischen Bildung, sondern sehr, sehr spezifisch. Themen erstmal bedienen und warten, bis jemand kommt und es findet und es sich dann irgendwie verbreitet. Also von daher können, sind wir in der Thema überhaupt gar nicht eingeschränkt. Gab es bei euch schon mal den Fall, dass ihr ein Thema bearbeitet und öffentlich gestellt habt und dann im Nachhinein vielleicht mit den Reaktionen oder einfach mit dem Fortlauf der Zeit gemerkt habt, das ist eigentlich viel komplexer, als wir gedacht haben. <lacht> okay. Wir sind ja auch nicht die Allwissenden, das ist ja immer dieses, wo man sich dann auch einfach vertut. Ich hatte eine Woche zum Thema Heimat und äh, in dieser Heimatwoche habe ich eine junge Frau getroffen, die in einem Dorf wohnt, das wegen dem Kohleabbau abgerissen wird. Eigentlich ging es natürlich in dieser Geschichte um Heimat und wie es ist, seine Heimat zu verlieren. Aber natürlich ging es in dieser Geschichte durch die Begebenheiten auch um den Braunkohleabbau. Und und da haben wir dann auch Feedback bekommen, wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen einseitig dargestellt. Haben da dann tatsächlich am Ende der Woche ein Statement von einem RWE-Mitarbeiter mit eingearbeitet. Man merkt auch einfach, wenn wir dann auf die Dinge reagieren, vor allem so aktuell dann, so, so direkt, dass das auch, ja, dass das wertgeschätzt wird. Wenn wir auswählen können, was ist denn jetzt ein besseres Material als ein anderes, dann würde ich sagen, ähm also Material ist immer dann besser geeignet für einen Bildungsprozess, wenn es den Hintergrund der eigenen Entstehung transparent macht. Habt ihr einfach in, in, in ganz kurzer Präsenz irgend so ein paar Anhaltspunkte, die wichtig sind, wenn man sich irgendwie vernünftig themäßig orientieren will. Kommt als erstes ähm, direkt das Wort Einstiegslevel äh, in den Kopf, dass man guckt, wo fange ich bei dem Thema an? Was ist das Vorwissen derjenigen, die ich mit dem Thema erreichen will? Dass man eben die Abwechslung hat, dass es einfach nicht zu schwer wird ähm, und man dazwischen eben auch mal leichtere Themen hat, die natürlich auch komplex sein können, aber die halt einfach so eine gewisse, ja, einfach eine bunte Vielfalt in die Themenlandschaft bringen. So. Und äh, was mir dabei auf jeden Fall einfällt, ist, dass ich es schon wichtig finde, Themen zu machen, die einen äh, persönlich irgendwie tangieren, aber dass man natürlich immer dran denken muss bei der Themenwahl, dass man selbst natürlich eine eigene Weltwahrnehmung hat und dass man immer dran denken sollte, dass andere Menschen eine andere haben. Dass man sich bewusst macht, dass man von manchen Themen selbst nicht betroffen sind, dass diese Themen trotzdem wichtig und relevant sind. Dann danke für die Zeit. Ja, und für den danke den euch auf jeden Fall. Und schönen Tag noch. Tschüss. Ja, okay, das war relativ viel. Ich muss das erstmal verarbeiten. Was ich, glaube ich, am interessantesten fand, ist, dass sie eben sich nicht auf eine höhere Ebene begeben, um ihre Zuschauer in irgendeiner Form zu belehren oder sonst was, sondern dass sie sagen, ich bin selber erst gerade auf der Suche. Ich äh, schaue mir an, wie das Thema aufgestellt ist. Ich schaue, was ich dazu machen kann und dann eher die, so diesen Prozess des Ganzen begleiten. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, um die Leute nicht abzuschrecken, um zu sagen, Hey, ich weiß ganz viel, du gar nichts und ich erkläre dir das jetzt. Dass sie Sachen aus der Community einbeziehen, ist, glaube ich, relativ wichtig und dass sie ein persönliches Interesse an den Themen haben. Wenn es einfach irgendwelche Sachen wären, hey, mach mal was zum Nacktmull und das ist mir auch egal, dann ist das, glaube ich, sehr viel, dann würde man es im Content in irgendeiner Form anmerken. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wir haben noch andere Videos zu verschiedenen anderen Aspekten in Bildungsvideos gemacht. Die könnt ihr euch alle gerne anschauen in beliebiger Reihenfolge, das ist völlig egal. Ich gehe jetzt nach Hause, beziehungsweise ich fahre, gehen würde relativ lange dauern. Bis dann, tschüss und nicht hinfallen auf dem Weg raus.